Was geht ab, Freunde? Ja, es ist zu früh, viel zu früh. Samstagmorgen. Ich weiß gar nicht. Glaub ich glaube, ich habe vergessen, schon wie man Fahrlehrer eigentlich ist. Ja, bin vor einem Monat das letzte Mal mit Fahrstellern gefahren. Ich muss noch einen Schluck tanken, meine Außenspiegel sauber machen und dann bin ich auch schon bereit. Euro 23 für Diesel. Das ist aber teuer. Holen wir uns mal eben einen Schluck Diesel. Nicht weglaufen, Freunde. Ja, aber cool, dass wir uns wiedersehen. Ja. <lacht> wie lange bist du jetzt nicht gefahren? Ja, seit Oktober oder so. Ach, du Scheiße. Ach stimmt, du warst ja auch zweimal in Quarantäne oder sowas. Ne? Einmal in Quarantäne, drei angezogen, dann Lockdown. Tschüss. Ja, also ich habe erstmal eine Stunde geplant, dass ja. wir erstmal fahren, reinkommen, gucken, wo wir stehen und dann besprechen wir am Ende, ja, wie wir jetzt weitermachen, was wir noch brauchen, wo... Gucken wir einfach, wo wir dann stehen. Ja, dann würde ich sagen, schmeiß erstmal die Karre an, weil ist auch kalt. Außentemperatur 2 Grad. Das gut. So, zack, zack, zack. Boah, sensationell, schon mal nichts vergessen. Da waren auch wenig Partys zwischendurch, ne? Ja, gar keine. Gar keine. Äh. Ist auch mies, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich so sehr nach... Einfach so mit Leuten zusammen sitzen ja. und einfach so ein bisschen chillen und... Aber irgendwie, na gut, wir müssen alle durchhalten. Das schon hin. Guck mal, hier zieh ruhig noch ein bisschen, noch ein bisschen Gas, wenn keiner da ist, Dass du noch in den zweiten Gang kommst. Und dann kehren wir da hinten, wo der Weiße steht, da hinten um. Ja. Das machen die ja fast jeder Prüfung immer. Dann haben wir das schon mal abgefrühstückt. Wenn du übrigens weißt, dass der Prüfer hier umkehren will, dann schmeiß jetzt schon einen Blinker an. Das Autos hinter dir, die ja noch nicht da sind, aber wenn sie da wären dass sie direkt Bescheid wissen. Genau. Bleib mal kurz stehen. Check sie aus hier. Ja. Special Effect direkt am frühen Morgen. Ey. Ich habe gerade schon gesagt, ja, Gott sei Dank habt ihr noch keine Brille. Wenn ihr jetzt so hier FFP2-Maske und noch Brille... Ja, da habe ich Glück. Kannst ja ganz vergessen. Ey. Und schmeiß einfach wieder einen Blinker an. Genau. Und dann gucken wir, dass hier rumzieht. Gut, gut. Wie viele Fahrstunden hatte Kai schon? Weiß er nicht. Ja auch nicht, aber wir waren gut drauf. Müsste ich jetzt ins Handy gucken? Kann ich nicht. Ja. es ne? war kurz vor Prüfung. Ja. Und dann... Ich glaube, wir waren 22 oder sowas. Ja, irgendwie so. Ja sowieso gucken, auch die Prüfungen sind ja in Anführungszeichen so ein bisschen neu, die sind ja ein bisschen digitaler geworden. Wir haben jetzt schon ein, zwei Prüfungen gehabt, so zumindest mit den Leuten, die für die Arbeit brauchten. Ne? Cool, aber ist, wenn ich, ich sie noch ja vor 18 habe. Wann hast du? Am 17.2. Das kriege ich hin. Ja? Ja, ich, geb, ich Warte, warte, drücke voll auf die Bremse. Alter. Genau, äh, das kriege ich hin, also weil, guck mal, wenn ich merke, du bist seit Oktober nicht gefahren mhm. und du fährst jetzt so, wie du fährst dann ist das schon mal eine sehr gute Basis. Ja, Weil... Äh, er läuft, also fährst gut, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Okay. Ohne, dass ich rumschleimen will, aber das sieht ganz gut aus. Und wenn ich dann jetzt... Äh, weil Elisa hat mich gefragt, wann du Prüfung machst. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich muss erst einmal wieder mit dir fahren. Ja. Weil wenn wir seit Oktober nicht gefahren sind, kann auch sein, dass ich mit dir ins Auto steige und du sagst, ja Rob, wo, wo war nun mal der erste Gang. Ja. Dann sage ich... Ja, okay. <lacht> Dauert das halt mit der Prüfung. Aber so jetzt schaffen wir das vor dem 17. auf jeden Fall. Okay. Dann fahren wir rechts weiter. Genau. Was hast du so für ein Gefühl? Jetzt wurde gerade so ein bisschen losgefahren. Ein bisschen. Also ich dachte, es wird schlimmer. Ich kann nicht mehr anfahren und so, aber ich bin positiv überrascht. So ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich locker. Nicht, dass die Euphorie zu groß ist. Ja. <lacht> auf der Straße, ne? die schlafen alle noch. Wie hast du das überhaupt hingekriegt, so früh aufzustehen? War kein Problem oder was? Oder? Ja, ging. Ja. Gut gemacht. Wenn du nicht sicher bist, ob das passt, ist immer okay, wenn du wartest. Ne? Weil Gerade wenn du siehst, wenn er mal so ein bisschen ich sag, sportlicher in die Kurven fährt, wenn es ein bisschen enger wird, bleibst du einfach stehen, passt das. Nice. Weiß. du geblinkt das ist übrigens ein Pluspunkt. Ja. Du solltest also, es vergessen in der Prüfung, dann hast du es halt vergessen, aber äh, wenn du es machst, sieht immer gut aus. Dann fahren wir gleich an der Ampel links und was du richtig gut machst, ist, dass du den Kupplungsfuß einfach liegen lässt. Ja, das, das ist ganz geil, weil dann ist da, haben wir da kein, kein Problem mehr. Ne? Gucken ob ich das hier äh, kann. Die Leute mal gucken, wo wir ja, so herfahren, so Wirklich keiner da. Also, Wichtig ist dann auch, wenn du siehst das ja da vorne schon. Hier hast du noch 30, ne? Ja. <lacht> da oben, die 50 ziehen noch nicht höher, komm, weil du bist jetzt schon mal 40, das, genau, da musst du halt warten, bis bisschen im Schild, und dann kannst du halt drücken, aber wenn die Ampel hier gut ist. Wir fahren geradeaus weiter, jetzt guck mal, deine eine Straße, die du hier hast, ja, die teils hier auch. welchen Spur nimmst du dann gleich? Die Jo. Kann ich dir nur empfehlen, mach das immer. Ja. Wenn du in der Prüfung auch auf der Linken landest, ist jetzt kein Problem. Oh, ich glaube wir... Chill alles gut. Ja, können durch. Genau. Also solltest du jetzt aus Versehen in der Prüfung auf der linken Spur landen, ja dann ist das halt so, ist kein Problem. Ja genau. Aber wenn... Ähm nice. Wenn du hier bist, ist es halt einfach. Ja. Also ich, ich glaube, 99 der Straßen, immer wenn es zweispurig ist, die rechte ist die einfachste Straße. Auch wenn du später durch Dortmund oder durch Hamburg fährst, Ja. halte ich einfach für Rechten dann. Und hier im Prinzip das Gleiche, hier bist du ja auch noch ganz normal, ich sag mal innerhalb geschlossener Ortschaft. Ja. Jetzt musst du gucken, da hinten kommt irgendwann das 70-Schild, nur nicht, dass du das jetzt schon siehst und jetzt schon losballerst, ja. ne? dass du einfach ganz normal bei 50 bleibst. Ja, fertig. Links ist Ortsausgangsschild, also eigentlich 100. Aber die wollen halt nicht, dass du 100 ballerst, deswegen die 70. Genau, wenn das jetzt geht, siehst du halt zu, dass du auf die 70 kommst. Nice. Daylighting, ja. Ist los mit den Leuten. Trotzdem habe ich ein bisschen, irgendwie muss ich diese FFP2-Maske nochmal nach der Fasche noch mal richtig biegen. Ich habe das Gefühl, die sticht mir unter die Augen, ey. Ja, manchen ist es voll schlimm. Guck mal gleich, an der Ampel fahren wir links. Da hat ich jetzt den Kakao noch nicht bekommen. Sorry. Ja, bremst ruhig knackiger runter, sodass du jetzt schon in den zweiten Gang gehen kannst. Genau, dann Kupplung los. Und weil du ja einen Pfeil hast, kannst du einfach hier, mit v", kannst du einfach hier abgehen. Nice. Guck mal, es steht hier kein Schild. Ja. Wie schnell darfst du fahren? 50. Wenn du in der Stadt wärst, hast du recht. Ja, weil wir sind außerhalb, hast Ja. 100. Genau, du dürftest jetzt hier schon 100 fahren. Macht okay. natürlich überhaupt keinen Sinn, ja. aber so, hier hast du... 70 kannst du einfach weiterziehen, wenn du willst. Ne? Ist eigentlich FFP2-Maske Pflicht oder gilt auch, geht auch OP-Maske? Also ich ich glaube, in den Bedingungen stand auch irgendwas wie mit OP-Maske ist für den, äh, wenn du einkaufen gehst oder so. Ja. Da geht OP-Maske. Aber hier für uns in Fahrschule, wir haben da die Auflage bekommen, wir müssen äh, FFP2, super professionell. Guck mal, hier ist das richtig mies. Ja. Aber du hast auf dem Schirm? Ja. Ah, okay, geil. brauche ich mir in der Prüfung keine Sorgen machen, wenn wir hier lang fahren. Nee. Weil, genau, oben rechts hast du das Eingangsschild. Da warten die Prüfer halt immer schon drauf, ne, dass du das verkackst. Aber wenn du da einfach mit 70 weiterfährst, dann sind wir raus aus dem Rennen. Dann lass uns an der Ampel gleich rechts fahren. Quadratspreu, guten Morgen. Quadratspreu sagt, er kann mit FFP2-Maske besser atmen als mit den anderen Masken. Echt? Ja, finde ich auch. Ach, stehen so weiter ab? Ja, also ich, nicht so ich glaube, wenn man das geschickt macht, hier oben mit dem Flügel, kann das sein. Ja. Bei mir ist noch so, es sticht mir noch in die Augen. Das muss ich noch irgendwie, irgendwie regeln. Ich glaube, wenn ich das richtig gebogen habe, könnte das tatsächlich klappen. Du kannst immer gerne gucken, aber du hattest so einen Pfeil auf der Ampel. Ja. Außer ein Krankenwagen und Blaulicht konnte da eigentlich wenig passieren. Guck mal, das, was da gleich kommt, dieses... Ähm 7 bis 17 Uhr. Also fallen wir halt voll rein, muss aufpassen, weil wir sind noch bei 40. <lacht> äh, ich weiß nicht, man hat das ja hier wegen dem Kindergarten gemacht. Keine Ahnung, warum man das nicht wenigstens gesagt hat, Montag bis Freitag oder so, es hätte ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber ist Idee, das ist. Links fahren wir dann weiter in die nächste Straße. Super. Drück einfach Kupplung runter, wenn du ihn siehst, wenn es ein bisschen knapp wird. Genau. Und jetzt schleif dich einfach langsam rein. Also nur so mit halber. Genau. Wichtig ist auch jetzt. Ich sag mal, wenn jetzt jemand von vorne kommt, ne, Diese Lücke könntest du nutzen. Muss aber auch checken, ist überhaupt jemand hinter dir. Ja. Wenn gar nicht, passt das vielleicht? Wenn noch ein Auto hinter dir ist, kannst du das vergessen. Dann passt du da vielleicht rein, aber sonst niemand. Das bringt ja auch nichts. Genau. So. Ah. <lacht> Gleich kommt mit der Da vorne hat meine erste Freundin gewohnt. Nein. Aber es sieht ähnlich aus hier tatsächlich. Es sieht, es sieht ähnlich aus. <lacht> Okay, mach mal nicht ganz so schnell. Ich guck mal. Äh, ich suche nämlich eine Gelegenheit zum Parken. Da hinten, da wo der Silberne steht, siehst du das? Ja. Da auf der rechten Seite? Neben dem bleiben wir stehen. Da sind wir schon vorbei. So, guck mal, wenn der Prüfer das sagt, weißt du jetzt schon wieder, wie beim Umkehren auch, du musst da gleich stehen bleiben, schmeiß einen Blinker an. Dann hast du nachher die Leute hinter dir oder die Leute. Alter, da stehen die alle schon am Balkon und rauchen hier. Halleluja. Wenn die Wesens Shisha rauchen würden, das könnte ich verstehen. Ne? <lacht> So, weißt du noch ungefähr, wie das war? Wir haben noch nie geparkt. Okay, cool. Dann <lacht> kannst du es auch gar nicht wissen. Pass auf, dann zeige ich es dir. Das ist ganz einfach. Äh, erstmal nur gerade zurück. Ein bisschen schleifen und dabei natürlich nach hinten gucken. Ja. So, langsamer ein bisschen. Langsamer, noch ein bisschen und stopp. Guck mal, jetzt ist das Ende von dem Auto ja, hier an dieser stopp. Säule. Siehst du das? Ja. Okay, das ist der erste Punkt, den du dir merken musst. Also es wird nicht kompliziert. Das ja. ist der erste. Jetzt kannst du einschlagen, bis entgegen. Genau. Und jetzt einfach langsam weiter zurückschleifen. Okay, und jetzt brauch, musst du so ein bisschen parallel machen. Du guckst jetzt nach hinten und hier in den Außenspiegel. Siehst du da den Bordstein? Ja. Okay, sag mir mal, wann der weg ist, wann du den da nicht mehr siehst. Deswegen langsam fahren, dass du so ein bisschen... Jetzt. Okay, dann. Genau. Jetzt lenkst du andersrum und dabei, warte. Und dabei fährst du rückwärts. Aber ganz langsam. Du musst aber bis, bis, zu, bis zum Ende lenken. Okay. Das ist wichtig. Es ist nicht so ganz einfach beides parallel, aber bis zum Ende musst du lenken. Genau, bis zum Ende. Und nach hinten gucken. Ja. Langsam. Flapp. Fahr noch mal langsam ran, bis du den Bordstein merkst. Ganz langsam. Okay, Bremse. Jetzt nicht wegrollen. Kupplung drücken. Okay. Und jetzt leuchtet dir, glaube ich, ein, was jetzt das Einfachste ist, oder? Jetzt noch vorne. Genau, jetzt nimmst du einfach den ersten Gang. Längst am besten schon vorher, damit du da nicht, nicht keinen Meter verlierst. Und dann schleifst du so ein bisschen. Einfach da vorne hin. Bisschen mit der Kupplung. Genau. Wie gesagt, noch nicht drauffahren. Safe. No. War nicht so schlimm, oder? Nee. Wenn du... Die beiden Punkte kennst ja. Wenn du die verpennt hast, hat keine Chance, dann kannst du viel Glück, dann packst du irgendwie am besten immer vorwärts. Ja. <lacht> Aber in der Prüfung musst du dann halt rückwärts parken und dann guck, dass du am Ende von dem Fahrzeug, wenn das hier eine Säule ist, ja. denkst du ein und wenn du den Bordstein da nicht mehr siehst, denkst du zurück. Ja. Safe? Ja. Okay. Dann äh, lass uns erstmal, also der Prüfer sagt dann, dann muss ich wieder den Parkplatz verlassen. <lacht> am besten rückwärts, gute Idee. Und immer, genau, immer umdrehen zu rückwärts fahren, das machst du schon richtig gut. Korrekt, so. Okay, und jetzt kommt halt wieder die ganze Geschichte. Spiegel gucken, blinken, alles was dazugehört. Hat er gut gemacht, ne? Denke ich auch. Ja. Johnny sagt, erst rein eingepackt. Fürs erste Mal? Ja. Also ich glaube, mein erstes Mal sah komisch aus. <lacht> und dann rechts weiter. Und dann steht da hinten ein, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, Bronzefarben? Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Neben dem bleiben wir stehen und dann machen wir das Ganze nochmal. Also vorher natürlich rechts vor links abchecken. Ist ja Sehr klar. So, jetzt neben dem hier, was auch immer das für eine Farbe ist, machen wir das nochmal. Schmeiß ruhig jetzt schon einen Blinker an. Genau. Immer wieder rechtzeitig, damit du niemanden hinter dir hast, der auf einmal dann da steht und sagt, jo, was ist los? Genau, kannst du direkt passend stehen bleiben, weil jetzt kennst du ja schon das Geheimnis. Ja. <lacht> ja. genau. Dann schleifst du dich locker einfach darunter. Lass dir Zeit, ne? Langsamer, dass du diesen Moment halt nicht verpasst. Das ist halt wichtig. Man muss anhalten, wenn er weg ist, ne? Ja. Jetzt, ja, so. jetzt kurbelst du, genau bis zur anderen Seite und versucht dabei so ganz langsam so ein bisschen zu fahren oder zu rollen, das reicht dann schon und halt wieder nach hinten gucken, dass du da keine Oma umsiebeln. Das, was du jetzt gemerkt hast, war übrigens der, der erste Bordstein, nicht der obere, ne? ja. weil du musst ja irgendwie hier drauf kommen. nice ja, Langsam, nicht zu viel, genau und jetzt wieder einfach erster erste Gang. Nur nicht nach oben. Guck mal, bleib mal kurz stehen, vergleich mal so ein bisschen in den Außenspiegeln, stehst du schon gerade? Nein. Dann sieh zu, dass du, also beim Parken hast du nicht viel Zeit. Ja. Kennst du diese Omis, die immer so im Auto sitzen? <lacht> ja. Das machen die, weil die müssen auf ganz kurzen Metern immer halt richtig kurbeln, das musst du so ein bisschen auch hinkriegen. Genau. Okay. Dann sagst du in der Prüfung, Ja, ich bin fertig, dann macht der Prüfer so, siehst du den Bordschein? Ja. Und oh, sagt er auch, sehr gut. Okay. Wenn die Verkehrsange zuletzt, wollen wir den Parkplatz verlassen. Willst eigentlich einen Kaugummi? Kann ich dir Kaugummi? Ah ne, ist du mehr drin, sorry. Fake-Anbietung. Fake <lacht> Der Skill von kein nice. Ist so. Er macht das richtig gut. Ne? Zack, zack. Ja, Joa, und dann fahren wir gleich rechts weiter. Kannst du gerne abchecken, aber selbst wenn jemand kommt, egal. Karl. Wenn du schaffst, sicher nochmal mal ab links, weil du ja wieder hier mh. vorbeigehst. Wenn man es richtig erklärt, kriegt geht das auch. Ja, das stimmt. Wo mein Fahrlehrer damals richtig, richtig, der hat, das war richtig nervig, weil der, also der hat mir so einen Cheat Trick verraten, ne? Ah. Also pass auf Rob. Wenn ich meinen Kopf nach links drehe, lenkst du nach links. Wenn ich den nach rechts wieder zurückdrehe, lenkst du wieder zurück. Ich dachte so, Alter, ich dachte, du bringst mir Parken bei. Und er so, nein, mach einfach, was ich dir sage. Und ich so, okay. Dann fahren wir rechts weiter. Ja, und dann hat er das gemacht. Aber natürlich, wenn keiner daneben saß, konnte kein Mensch einparken. Weil das war einfach. Das war bescheuert. Aber er wollte unbedingt, dass so beim Parken, dass das super klappt. Und hat er immer nur so gemacht kein Prüfer gecheckt. Erster Gang. Also falls jetzt ein Prüfer zuschaut, jetzt kennt ihr schon mal einen Trick. <lacht> Wie gesagt, 7 bis 17 Uhr, das ist so ein bisschen, Ja ich auch nicht. Könnte man auch mal was anderes draus machen. Also so Montag bis Freitag wäre ganz cool. Kann ja. ich das irgendwie hier halt so. so. Leute auch ein bisschen gucken, wo hier so fahren wo oh, wir hier so durchdingeln. I So, oben kannst du schon sehen? 30 zu Ende. Ciao, ne? Genau. Yep. Genau. Zack, locker durch. Fertig. Guck mal, bei der Verkehrsinsel da vorne, ne? Ja ist dem Prüfer einfach nur wichtig, weil da vorne steht ja auch direkt so ein Gefahrzeichen dabei, dass du einfach kurz Gas wegnimmst vorher und danach wieder Gas gibst. Das reicht, dass die Leute mal sehen, wo wir sehen, dann, zack, da kommt die Verkehrsinsel, dann nimmst du einfach Gas kurz weg, genau, wieder ein bisschen zurück und dann gibst du wieder Gas, fertig. Das mit dem Fahrradweg hier auf der Straße ist richtiger Dreck. Ja, nee, weil wegen. Äh, die Stadt hat ja auch einen neuen Blitzer. Es, ja. gibt, es gibt jetzt einen grauen. Ja. <lacht> Guck mal, wenn du kannst, ne, fahr mal äh, von dem äh, Radweg runter. Sieht in der Prüfung immer toll aus. Ja. Privat würde ich dir sagen, Alter, wenn keiner hierher fährt, fährst du einfach ganz normal wie jedes andere Auto auch. Aber so, wenn. Wenn das geht, dann fahr, also lass das Ding frei, freut sich immer jeder Prüfer darüber. Ja. Äh, Nachmittags, so im normalen äh, Mittagsverkehr geht das gar nicht, weil dir zu viele Autos entgegenkommen. Sauber. So. Spilothek, alles hat zu. Wahnsinn. Sieht das doch mal erleben, ne? <lacht> Okay, denk dran, jetzt kommt die Show. Jetzt musst du einmal kurz Gas wegnehmen, wegen Bahnübergang. Tadam, tadam. Und von zwei Spuren immer die? Rechte. Yo. Hast du den hinter dir gesehen? Ja. Der hat schon so ein bisschen die Katze gemacht, der wollte schon vorbei. Jetzt geht er da vorbei, <lacht> ist auch okay. Links. ne? Ja, genau. Family. Was für eine Karre haben wir? Kai, weißt du eigentlich, was wir für ein Auto fahren? BMW X1. BMW X1, so sieht's aus. Genau, BMW X1. Oh. War das Handy-Paranoia? Nee, das läuft also. Okay. Annie lacht sich auch immer kaputt. Manchmal lege ich mein Handy irgendwo hin und dann mache ich so. <lacht> okay, man kann gut Rennen fahren. Ja, mit dem X1 auf jeden Fall. Oh, knapp. Knappe Kiste. So, dann fahren wir rechts weiter. Ja, wenn es geht, bremst erst richtig auf diesem Verzögerungsstreifen. Ja. Also, dass du so ein bisschen Platz hast, wenn du hier rüberkommst. Genau. Schulter, Schulter. Ja, genau. <lacht> das ist dir Zeit, weil das ist ein bisschen tricky hier. A 30 Zone und B... Rechts vor links. Dann auch. Genau, und leg dafür den Fuß ruhig über die Bremse. Weil sonst ist sich der Prüfer nicht genau sicher, warum du da rüber guckst. Ne? Ob du ja. den irgendwen kennst oder ob du traurig bist, weil die Spielothek zumacht oder hast du keine Ahnung. Was ist hier ein Nest rausgefallen? solange der Bus kein Warnblinklicht anmacht, kannst du locker an dem vorbeifahren. Ja. Ich will jetzt nicht mit 30 mich durchquetschen, aber so locker ist okay. Denk dabei aber dran, nochmal die hier, nochmal Fuß über die Bremse. Gehen. Genau. Ist halt fies. Ja, wo wir jetzt lang fahren... Äh, ja. genau. Das ist äh, eine Entscheidung. Yes. Was geht heute noch? Was für eine Frage. Nicht heute, ist, heute ist Samstag, was soll schon gehen? Ich ja. schließe mich in mein Zimmer ein. Und das alles vorbei ist, keiner macht rein. Richtig fette Party. Ich finde das ist im Moment manchmal komisch, wenn du so irgendwo in so Filmen oder Serien irgendwie so siehst, wie die Leute alle sind so im so Club, alle abtanzen, ja. alle sind so nebeneinander, trinken der Getränke, alle so schweißgebadelt. So. <lacht> Heute denkst du, so kommt ja einer entgegen, oh, hat keine Maske auf. <lacht> genau, wieder weil du einen Pfeil hast, ne? kannst du locker hier durch. Ich check noch kurz hinter dir. Ja. Äh, in der Prüfung wäre es gut, wenn du es schaffst. Ich sag mal so zwei-, dreimal in der Minute, einfach immer nach hinten. So. Ja. so, dass der Prüfer dann sieht, ah, alles klar, Kai hat ein allgemeines Interesse am Straßenverkehr. <lacht> Aber jetzt hast du wieder 50, oben rechts war ein Schild. Und jetzt kannst du, genau, kannst du einfach wieder drücken. Genau. Und zum Beispiel jetzt auf so einer Strecke wie, wie hier, einfach immer wieder in den Spiegel reinschmeißen, ja. weil sonst passiert ja nichts. Jetzt hast du hier wieder so eine Verkehrsinsel. Okay, Und siehst du den Typen da nichts? dass er auf einmal den Jackson macht, dreht sich und <lacht> hier rüber. Ja, das wäre doof. Okay, wir fahren dann gleich rechts weiter. Schmeiß schon mal Spiegel an. Genau. Okay. So. Guck mal, mach jetzt schon langsamer. Also jetzt schon Kupplung Bremse ruhig fester bremse, dass du mehr Zeit hast. Und jetzt rollst du einfach so langsam weiter, das sieht doch gut aus. Guck mal, jetzt hast du genug Zeit zu gucken. Ja. Und wenn keiner kommt, dann kannst du dich auch entspannt abbiegen. Wenn du das zu schnell machst, dann pap, pap, pap, und dann ist schon fast vorbei. Ja. Deswegen so war richtig gut, wenn du da langsam lang fährst. Also wenn du vorher schon rechtzeitig runterbremst, da hast du genug Zeit und dann klappt das. Nice. Nice, nice, nice. Und wenn du rechtzeitig sag mal, wieder erkennst, dass äh, der da steht, einfach chillig runterbremst ein bisschen. Fertig. Vorausschauendes Fahren. <lacht> ey, ich vollhorst. Ich habe die ganze Zeit hier diese Frodo-Ohren, ne? Ich kann doch einfach auch diese Dinger da abmachen, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. <lacht> Und jetzt ist es auch okay. Jesus, meine Ohren fallen mir ab, ey. Und rechts fahren wir weiter. Ich habe diese komischen Pömpel noch da drauf. Meine Güte. Auf Fahndungsfoto hätte mich keiner mehr erkannt. Na ja gut, hat ja nur 45 Minuten gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass man die abmachen kann. Oh, jetzt ist sie weggeflogen. Guck mal, jetzt fahren wir rechts weiter. In zehn Jahren haben die Kinder alle segelohren Ja, jetzt, jetzt weiß du doch warum, ey. Weil denen keiner sagt, dass man die Dinge abmachen kann. So, und hier ist auch richtig schön eng. Der zweite Gang passt, würde ich sagen. Aber du musst halt gucken, dass... Äh, Dass, wenn jemand kommt, dass du es halt rechtzeitig zu reagieren. Ja. Und dann gegebenenfalls den ersten Gang nimmst. Ne? Hier fürs Rausfahren checkt man einmal die Spiegel. Sieht immer super aus. Auch wenn ich weiß, später wird es einfach wahrscheinlich so links rüber sliden. Das wäre es gewesen. Ne? So, aber jetzt. Aber gut, man kann ganz gut durch die Hecke gucken. Mhm. Noch, ne? Dann egal. Jo. Und dann links weiter. Bleibt aber immer noch so eng hier und so spannend. Du musst halt gucken, jetzt zum Beispiel für die Kurve würde ich dir, egal was passiert, den ersten Gang empfehlen. Wenn du den zweiten nimmst, ist auch okay. Aber wenn du jetzt im ersten bist, hast du halt wieder, wie gerade beim Abbiegen, die Chance, du hast mehr Zeit und du kannst ja. das besser erkennen. Weil der parkt da ja so halb in der Kurve, du musst da vorbei. Wenn du jetzt schon rausziehen würdest, jemand wird kommen, klappt das nicht gut, weißt du? Ja. Mach noch einen Schulterblick, dann ist alles Deluxe. Genau. Aber dafür brauchst du halt Zeit. Die hast du nicht und im zweiten Gang hier Sheppers. Er hat dich rechtzeitig auf jeden Fall gesehen. Jetzt lohnt sich nicht hier anhalten. Der wartet da hinten für dich. Okay. Genau. So, dann links weiter. Mhm. Jetzt läuft's. dann Links, welchen Erstwagen würde ich empfehlen? Also, boah, mit so einem Golf 4 oder 5 läufst du ganz gut. Ich glaube, Opel Corsa Polo, die sind auch nicht schlecht. Auf jeden Fall kein SUV und auf jeden Fall ein Gebrauchtwagen, wo du dich nicht ärgerst, wenn du mal eine Beule reinfährst. Spiegel hast geguckt, super. Wenn du noch einen Schulterblick dabei machst, ist perfekt. Ja. Blinken kannst du, musst aber nicht. Okay. Aber dieser Schulterblick, dieses 1, 2, 3, dann bist du 100% sicher. Da hast du alles immer richtig in der Prüfung. Die Prüfer sind dann nämlich beleidigt, die fahren ja extra manchmal in so kleine Straßen rein, weil die halt sehen wollen, das hier, ne? dass hier, du immer den Kopf schütteln kannst. Glaube, jetzt kannst du auch okay den zweiten Gang. Das passt ja. Und dann gleich rechts weiter. Guck mal, auch hier, guck mal, du siehst immer noch nichts. Zieh ja. jetzt nur nicht los. Warte wirklich, bis du so knapp um die Ecke gucken kannst. Genau. Dann ist alles okay. Du musst dir vorstellen, das Einzige, was der Prüfer eigentlich will, ist, dass wenn du fährst, dass er dir da vertrauen kann. Ja. Dass wenn er dir einen Führerschein gibt, dass er sicher sein kann, du ballerst keinen um. Und dann hast du eigentlich schon gewonnen, wenn du das geschafft hast. Aus, ne? Ja. Wenn der Prüfer aber Schiss hat, dir den Führerschein zu geben, weil du immer so knappe Sachen gemacht hast, dann denke ich mal, wird er den auch nicht geben. Okay, wir ziehen also locker erstmal weiter durch. Und ja, nicht so ganz beeilen. Ja. Und da hinten suchst du dir dann eine Stelle zu Umkehren aus. Mir ist egal, wie oder wo. Kannst du machen, wie, wie es dir passt. Alter, Belli, was hier für eine Geisterbahn. Hier, hier wohnen nur Junkies hier in der Ecke. Gut, was hast du vergessen? Blinker. Ja, yeah, Mann. No, genau. No. Schmeiß an. Da fehlt dir noch ein bisschen das Verständnis für, ne? Du fragst dich, glaube ich, warum sollst du überhaupt Scheiß Blinker machen, oder? Ja, beim Rückwärtsfahren sind so dabei, yeah. Mann. Ja. Du musst ja das halt so vorstellen, normalerweise fahren Autos einfach hinter dir her Ja. und wenn, wenn du nicht rechtzeitig blinkst, dann stehen die einfach genau jetzt, genau hinter dir und ja. du kannst nicht rückwärts fahren. Also, also eigentlich eher nur für dich als für die, damit du da deine Ruhe hast beim Umkehren oder Parken oder was weiß ich. Ne? Also je eher du blinkst praktisch, je eher checken die anderen, als klar, du kehrst gleich um oder sowas. So. Mal, dass wir dann gleich da an der rechten Seite da zum Stehen kommen. Kannst du jetzt schon Spiegel gucken, Blinker anschmeißen wieder. Zack. Korrekt, dann nimm den Gang raus. Die Hand. Oh. Ja genau, aber wenn du den Gang nicht rausnimmst, geht's ab. So, dann Handbremse anziehen. Jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt ist alles safe. Hast du dich geschrocken? Okay. okay. Gut. Äh, mach Maschine ruhig kurz aus. So waren genug hier drin. Jo. Wie fandest du es? Dass wir so lange nicht mehr gefahren sind, war ganz gut. Ja, fand ich auch. Also, du bist ja am Anfang sind wir schon losgefahren, dann hast du einmal umgekehrt. Und dann ist mir schon aufgefallen, dass, ich glaube 17. bis 18. hast du gesagt? Nein, 17. 17. 2. Ja. ja. Ähm, dass du bis dahin gerne ist. ich denke, das kriegen wir hin. Weil heute ist der, was, 24. Vor Weihnachten? 23. 23. Also das ist machbar, ja. ich werde jetzt nachher, weil ich, ich habe jetzt gleich noch eine Fahrstunde und danach fahre ich ins Büro und dann kann ich die Prüfung für dich planen, ja. muss ich gucken, wann das passt und ich würde auch erstmal jetzt direkt mit dir keine Fahrstunde planen, weil ich sag mal, wenn ich in 14 Tagen die Prüfung kriege, dann würde ich kurz vorher zwei, drei Fahrstunden knackig hintereinander planen, ja. dann Prüfung und fertig. Okay. Weil, wenn wir jetzt fahren und die Prüfung ist erst in zwei Wochen, ja. dann fahren wir jetzt, dann übermorgen, dann übermorgen und dann hast du daher noch zehn Fahrstunden gemacht, die du gar nicht hättest gebraucht. Ja. Die Fahrschule freut sich natürlich, weil hast du mehr Kohle bezahlt, aber das bringt dir ja nichts. Nee. Also, würde ich es eher so planen, ich check, wann Prüfung ist. Okay. Wenn ich den Termin habe, den sollte ich Montag, Dienstag, Mittwoch spätestens bekommen. Ja. Dann planen wir zwei, drei Tage zusammen und dann machen wir eine Prüfung. Gut. Cool. Gut. Ja, in der Prüfung sind halt noch so ein paar so technische Sachen dran. Parken hast du ja auch ganz gut gemacht. Ja. Und diese anderen Kram, diese Technikgeschichte und sowas, das mache ich dann noch mit dir. Gut. Okay. Gut. Äh, unterschreiben, das machen wir nächste Mal. Ansonsten würde ich dann sagen, war gut. Ja. War gut. Ja. Dann äh, wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Ja, wirklich so. auch. Nice. <lacht> Korrekt. Dann warte ich jetzt noch auf Sully hier. Der kommt auch gleich. Also der sollte um 10 Uhr eigentlich hier sein, aber der ist immer so... Sein Fahrrad fährt nicht so schnell, wie er es gerne hätte. Lass <lacht> Tür ich auf. Okay. Dann kann ich hier ein bisschen normal atmen. Ah, ohne meinen Frodo-Modus. Oh, meine Ohren. Oh. Ja, dann warte ich jetzt auf Sally. Wie sehe ich überhaupt aus, ey? Wollte mich extra schick machen für euch. Und dann äh, geht's weiter mit Fahrstunde hier. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier nach oben swipe? Seid ihr dann weg, nee, ne? Guck mal, kann ich doch bestimmt zurückgehen. Nein, war ich weg? Jetzt mal ehrlich? Nee, ne? Ich war nicht weg, oder? Ich hab nur kurz auf WhatsApp hier rüber geswiped. Weil ich mir schon gedacht habe, dass er zwei, drei Minuten weg sorry äh, das wollte ich nicht dann habe ich habe ich, haben haben wir wieder was gelernt also entweder obs oder nix